Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel die und ich begrüße euch zurück zu Pokémon Schwert. Let's Play Pokémon Schwert. So, ähm, wir sind noch auf Route 8 in der letzten Folge. Sind wir schon ein bisschen weiter gewesen? Und zwar waren wir schon so ja hier ungefähr, wo so ein Camping-Dingen war. oder oh, ist auch noch die Route. Okay, ich dachte, wir werden schon direkt dann. Okay, wenn man noch beschäftigt sein, glaube ich. Und ja, ich bin jetzt wieder hier zurück zum Anfang gegangen, weil wir haben ja noch nicht hier alles erkundet, glaube ich wir sind irgendwie nach rechts gegangen und wir gehen jetzt da ein Gebäck hier hin. ach ja übrigens ähm ich mache schon direkt weiter ohne irgendwie einige sachen zu erklären und ja wir flüchten mal natürlich ich habe eine team ein bisschen geändert und zwar habe ich boom den hier gemacht soll ich das mal an wir haben drei neue teammitglieder fürs erste und ja, weiß ich nicht, ob die jetzt drin beim oder nicht. Das ist noch so, weiß ich nicht offen. Die drei machen erstmal Pause. Wir sind außerdem schon ein bisschen überlevelt. Ich habe ein bisschen hier auf dieser Route gelevelt. Ich habe, weiß nicht, äh, ich nicht, ich glaube, der war Level 36 oder so. Der auch, als ich den gefangen habe in der Naturzone und ja. Ich habe die alle auf Level 40 gemacht, war nicht so sonderlich schwer hier auf dieser Route. Man hat weil nicht so ungefähr 1000 Erfahrungspunkte gekriegt und ja, ähm, dann habe ich noch einige andere Sachen vorbereiten. Und zwar, ich habe jetzt, weil ich nicht Herr von Lauch, du bist zum Beispiel level 41. Ne? Ja, okay, bleibt drin. Ähm, ich habe einige, obwohl nehmen wir den kurz mal raus, damit ich so ungefähr zeigen kann, was ich vorhabe. Und zwar, all diese Pokémon ja die ihr gerade seht, habe ich meiner training -Session gehabt ich habe mit diesen rion übrigens trainiert was gar nicht mal so schlecht war und ja ich habe das so gemacht ich habe rion reingepackt und ein paar andere pokémon zum beispiel weil nicht die und so und ja ich habe die so weit hochgelevelt bis irgendwann die meldung kam das weiß ich kaputt will sich entwickeln also auf level 20 entwickelt sich ja Carpador, ne? also ich habe doch in mein team genommen das bis level 20 hochgelevelt dann habe ich b gedrückt und ja dann habe ich das weggepackt damit wir die entwicklung live irgendwie sehen können besonders bei so pokémon die von dem man sich die entwicklung kennen wie zum beispiel dir also ja ich werde wahrscheinlich hier so ein bisschen mein team hin und wieder ändern und ein paar pokémon mit ins team nehmen die einmal hochleveln also die sind jetzt alle ein level höher als die sich eigentlich entwickeln würden und ja, oder zwei, weil ich irgendwie noch mehr Erfahrungspunkte bekommen habe oder so. Und ja, wir sehen ein paar Entwicklungen in diesem Part. Wir mal sehen, zu was dieses, oh, dieses Ding weiterentwickelt. <lacht> ein Bronze. Oh. Ich will übrigens nicht so viel fangen, weil irgendwie die Pokémon schon hier schon zu stark habe ich so gefühlt. 42 habe so gedacht, level 40. Jetzt hoch genug, ach ja, ja. das finde ich, find ich irgendwie ist eine blöde Stelle. ganz ja. da hoch auch das ist nur ein Schild, sondern nicht da müssen wir allerdings die Leiter da ist. Ja, ich glaube, meine Kleidung habe ich auch wieder ein bisschen geändert, ne? weil jetzt nicht und oh, ja, gut, weil ich Part wird ein bisschen anders wir werden. Viele hoffentlich viele Entwicklungen sehen am Pokedex ein bisschen füllen können wir so nebenbei machen, finde ich. Das glaub ich glaube, ich allgemeine gute Idee. Ich nehme irgendwie so ein paar Pokémon, Level die offscreen hoch. nehmen die aus meinem Team raus. Und also wenn die sich entwickeln würden, dann packe ich die wieder in mein Team ein damit wir die Entwicklung, den Pokédex Eintrag und also was live sehen. naja ja, das war so meine Idee. Und ich weiß nicht wieso, aber irgendwie wackelt mein Starter jedes Mal, wenn der Kampf beginnt. Ich finde irgendwie voll nervig. Ich habe so ein Gefühl, ich weiß, was das sein könnte. Ich habe so gefühlt Gefühl, das ist irgendwie Zutraulichkeit und so. Und mein weiß also nicht nicht. Pokémon Let's Go, glaube ich, auch so. Und hey, das ist noch ein Item. Hey, da ist noch ein Item. Okay, Elixir. Boah. Ah, geht doch mal weg. Ich will euch hier nicht fangen. Jedenfalls jetzt noch nicht. Ja, ähm, ich hoffe wirklich, das ist nicht Zutraulichkeit, weil das war ein richtig nerviges äh, Funktion. Nehme ich mal an. Pokémon Let's Go. Und da ist jetzt schon wieder ein Ausrufezeichen aufgetaucht. Boah. Geht mir da jetzt hier nicht so auf den liste also, was Zutraulichkeit in Pokémon Let's Go Pikachu mehr oder weniger war, ist keine Ahnung. Die Zutraulichkeit von einem Starter war sehr hoch und dann hin und wieder hat das Pokémon automatischen Angriff abgewehrt, weil es mich heute halt so geliebt hat. Und dann finde ich es richtig dem. Ich macht die Kämpfe irgendwie noch einfacher als sie eigentlich sein sollten. Hallöchen, das Leben ist zwar wie ein Reise, aber das Ende ist ist deshalb nicht unbedingt das Ziel. Also, ich habe wirklich, das ist jetzt nicht der Fall. Hier mit äh, diesem Spiel auch ja, die Zutraulichkeit meiner Pokémon ist voll hoch. Und was bist du? Und äh, die werden automatisch angefärbt. Das ist irgendwie voll dämlich. Finde ich so. Ja. Gold bist du ein Geist Drache. Du bist ein Geist. du hast drei im namen also muss ja so sein ne also ist diese animation jetzt mal anzusehen voll nervig weil man irgendwie offscreen irgendwie weil nicht leveln willst oder so muss ja dich jedes mal angucken nicht dass ich, ich nie hier zum leveln wirklich benutze aber trotzdem ist kein also glaube ich unlicht um und flug Mm -hmm ich bin halt echt gar nichts aus ja ich bin mal meinen neuen team pokémon einsetzen ich hatte vielleicht irgendwie mal offiziell vorstellen weil sie nicht. ein jahr ist nicht das ende nicht so lange man wieder aufsteht und weiter kämpft jetzt einfach gesagt hier sind ein paar neue pokémon in meinem team schon gegen viele arena schon kämpft ich hoffe dass sie alle ihre ziele erreichen können ja weil nicht warum habe ich die in mein team genommen weil ich nicht ich wollte mal irgendwie ein bisschen abwechslung reinbringen so little mary Mopeko. little mary weil mary hat so ein ding und ja natürlich ich habe dir natürlich auch schon all möglichen tms beigebracht die ich hoffentlich äh, die hoffentlich gut sind so in der kombination ähm, ich verstehe noch immer nicht ganz diese fähigkeit Heißung. Pokémon ändert zum jeden Ende, äh, zum Ende jeder Runde seine Form und wechselt somit zwischen pappsat und den Kohldampfmuster. Ich habe keine Ahnung, was irgendeine von diesen Formen irgendwie macht oder so, aber ja, keine Ahnung, na Name Ich habe mich mal dazu überredet so ein Teil im Team zu nehmen, weil Wassergestein ist, weil was ich irgendwie episch finde. Ich wollte ja eigentlich ein Fossil-Pokémon im Team haben, aber das war irgendwie was Elektro, Eis und das fand ich auch jetzt nicht so dolle wollte da eigentlich so aus oh, so Wasser haben, aber okay. Mit Titian Kiefer, der kräftige Kiefer des Pokémon wird die Stärke von bis attacken, was irgendwie wahrscheinlich eine Anspielung an Wex ist aus Pokémon Schild. Also mein Team, ein zweiter Teammitglieder, die Entwicklung von Voldi. du das Felswurf, Fesselbiss, was irgendwie krass ist. Anwender und Ziel können nicht ausgetauscht werden, bis einer von ihnen fähig wird. <lacht> äh, das ist echt krass. So, Schmalhorn und Trugschlag. Trugschlag. Nicht schlecht. Und dann habe ich Blackwing noch. Was wahrscheinlich irgendwie das krasseste Pokémon im IT Moment ist. Weiß ich nicht, das sieht doch irgendwie kurz Ich mal einen an. Äh, Zwing Gegner zu beim Einsatz von Attacken mehr P zu verbrauchen. Er ist, glaube ich, der exakt gleiche Vogel, den wir screen gefangen haben. Und ja. brauchstabel Stafflöhe, Gegenstoß, Kehrtwende. Ja, und wir werden mal einige von ihnen einsetzen wahrscheinlich, ne? Würde ich sagen, hier wäre es zum Beispiel mit Tiamat. Und dann gucken wir mal, ob die es bringen, weil keine Ahnung. Riesen -Nugget. da habe ich eine TM gesehen. Da rechts seht ihr das unter diesem da Fenster? Er weiß nicht. No, ehrlich, ich habe gerade Tiamat im Team. Also in Front. Okay. Ähm, weiß ich nicht. Hey. Oh, du bist Dings. Der äh, Dene, oder? Tokidemaru. Also ja, die Dänen. Ja, was. Verwechselt hier. So. Gut, dass wir am Trugschlag schlicht ist ich merke gerade wir haben doch was auch pokémon schwebt aufgrund von magnetismus Au. ein pokémon moment von der flucht gehen hat nachher hier mal darüber ist sehr genau ein trugschlag so mal teil zu fangen das ist jetzt irgendwie keine Elektroattacken ein, wird mich wahrscheinlich schatten würde. Aber natürlich hast du hat Ja, danke. Ja ich habe jetzt Felsenwurf ein paar Mal eingesetzt und weil nicht und ich habe deutlich weniger Felsenwurf ist ja auch so eine Attacke, die so zwei bis fünf Mal treffen kann. Ich habe bis jetzt immer noch zwei oder drei Mal getroffen. Natürlich. So kommen in mein Team. also komme ich mein Team, aber fange nicht mal das ist aber nicht so schwer zu fangen sein oder müssen, weil weiß nicht ein kleines pokémon oben genauso muss das könnte das ding sieht irgendwie anders aus das sah mal anders aus Elektrostahl. der schweif von seinen rücken absorbiert blitze und angriff von elektro pokémon es speichert den so gewonnenen strom im elektroschaden in Elektroschaden, wollte ich sagen hab ich habe mich verlesen so hat ich das jetzt in der richtigen Box oder ja. so, hier rein will ich dass die alle reingeht na oh. hey, geht mir langsam auf die Nüsse hier warum komme ich dann kein einziges von den Viechern vorbei So, ich haben wir schon dachte ich hatte dich noch nicht so um dich haben wir noch nicht nicht dass ich jetzt so viel fangen will in diesem part aber ja, oh gott ich habe mal gefangen ne? glaube ich ich habe ich mein pokémon schild team aufgenommen Da habe ich nämlich noch keinen kampf pokémon fand ich war besser So, als mit dir du hast irgendwie hier voll im Weg herum. hast du nicht auch? Nee du warst kein Fossil-Pokémon, ne So, du bist Käfer, Stein, Also schmalhorn Das ist voll der krasse Angriff. Steinagel, ja, da wird es nicht so bringen, leider. Oder vielleicht auch. Okay, Stein auf Stein ist neutral. Das habe ich so jetzt irgendwie nicht mehr im Kopf gehabt. Da, so, bitte gehen nicht kaputt. Die, oh Kreuzschere, gut. Nicht gut. Na. No. Äh. äh. Kreuzschere, Stein. Okay. Das wäre neutral auf den... Lepto, würde ich sagen. So. jetzt geht bitte ohne viele schwierigkeiten in den ball rein wäre sehr doll habe ich auf roten Felshof, das wird ewig dauern aber no, warte mal schlangenblick Wir, wir mal getroffen natürlich ein schlangenblick ist echt nützlich also wie donner will er nur der Pokémon auch elektro sein können Ah Elektro Boden, meine ich, Donnerwelle wird bei Boden-Pokémon nicht funktionieren. Noch ein Schlangenblick ist halt dann dafür da. Jetzt gehen wir nicht zu sehr auf den Nerven. Okay, da wird da drin jetzt mal wenn er dann wackeln ist A drücken das scheint irgendwie voll zu helfen das ist ja eigentlich immer so ein Mythos er hat ja irgendwie so seinen Trick irgendwie weil ich die Kontrolle nach unten zu ziehen A drücken A B er gibt da so ganz viele Mythen und so was so was angeht übrigens das Teil entwickelt sich ich will mal sehen wie du jetzt aussieht Level 30 ist ganz schön spät also zeigt mal ah. Marie -Telied. Das ist wie so ein Cyberbug irgendwie. So ein Boss aus Mega Man oder irgendwie sowas. Käfer Psycho. Es ist allseits als sehr schlaues Pokémon bekannt sein. Groß ist ein Indiz dafür, dass es über mächtige Psychokräfte verfügt. So. Käfer Gestein. Ja. Dieses Pokémon kann trockene Gebiete und verkriegt, mag trockene Gebiete und verdicht sich bei Regen unter einen Felsen. zeigt stark ausgeprägte Territorialverhalten. Mir eigentlich noch als den pokédex eintrag von Dings gezeigt, äh, was war das Kamal? Ne? Ja, oben habe ich auch gefangen. Aufs Screen. ist von Natur aus aggressive Pokémon heißt weiß seine Beute mit seinen kräftigen Kiefer, der selbst Eisenstangen zu kann. Und ich habe dann noch ein Pokémon auf screen gefangen, weil gedacht, das tun wir auch schon darum tun wir uns auch schon mal kümmern zu finden war, glaube ich, ein bisschen nervig, also also, es war nervig, aber hat irgendwie on screens machen wir schon wieder dämlich gewesen. Wo ist, ist natürlich ein Problem, ich weiß jetzt nicht, wo die alle sind hier, knapfe muss man mal einen knapfe gefangen, weil braucht man für diese miss diese eine Mission, diese Quest oder so. er bringt sein ganzes Leben im Inneren eines Apfels, um sich vor Pokémon seine Feind zu schützen imitiert ist ein Apfel. Essen Vogel, Vögel nicht auch Äpfel. Pflanze, Drache. Das verstehe ich bis heute noch nicht. Er entwickelt sich bestimmt wie voll krassen Viech oder so. Ne, äh, ja. durchbruch. Das wir mal endlich so vernünftige TMs nicht und Reflektor. Oh, ich glaube, wir sind aber fertig. Ne? Das heißt, wir können weitergehen. Und hier geht die Route noch weiter. Anscheinend. Ne? ich dachte wenn wir hier durchgehen dann kommen wir schon direkt irgendwie zu wie auch immer der laden noch meist So schnee eis karalone ist nee testo da bist du du bist ein schnäppke glaube ich ne Geh weg. so mal gucken ob ich ein weibliches finden kann du aber nicht in dich rein kann, oder was bist du in Nom Nom hat es hagelt? Ähm, ach, ich habe vergessen, Dings wieder ins Team zu nehmen, äh, wieder zu bleiben. Meine ich, er ich könnte halt irgendwie einfacher. Die okay. ist aus wie so eine andere Version von diesen einen Dingen. Ja, Und man ganz am Anfang fangen konnte ich immer noch mal hieß. wohl oder was weiß ich mirakel bip das machen wir mal machen hier. No, da jetzt gerade eingesetzt käfer ne? käfer attacke kefer trotz so. ähm, kopf muss nämlich an bitte schon nicht erledigen oh gott So, und dann haben wir mal Tiamat rein. Tiamat bekannt aus Italien. Ich habe gerade vergessen, ein anderes Pokémon in mein Team zu nehmen. Das hat jetzt sieben Schaden gemacht. Wie viel wir mal geilt Ah direkt sieben. Ja, ich wollte ja ein anderes Pokémon in mein Team nehmen vielleicht auch noch entwickeln können Aber ich glaube ich habe gar keine galah pokémon mehr zu entwickeln ne? so, so muss das sein so ein käfer eis pokémon war eigentlich auch nicht schlecht wo ich jetzt mal so sagen es okay. nom, eiskäfer ich spinnt einen eiskalten faden mit dem es sich an deinen ast hängt dabei tut es so als wäre es ein eis davon um schlafen zu können So, oh, packen wir dich hier rein, Dinge das ding, wie das ding voll krass aus. Dann packen wir dich mal in Team. Weil ich will mal wissen, was sich das entwickelt. Davon haben wir irgendwie noch gar nicht die Entwicklung gesehen, ne? wo wir schon so früh gesehen haben. Ne? Äh, ja. Und ja. Schon wieder alles für neue Items gefunden, oh, du kannst Durchbruch lernen. Okay, müssen wir gleich spielen. da ist die Stadt. Oh, das war mal eine kurze Route hier. Hallo, wenn du willst, stelle ich mir mich dir als Trainingspartner zur Verfügung. Ah, bitte nicht, Matthias. Die ist voll gruselig aus Was hast du solche Augen? Nee. Okay, das ist perfektes Typing gegen Tiamat. Es hat mit Rohr. Na, no. Wir haben noch keine Wasserattacke. Das ist irgendwie ein bisschen doof habe Glaube ich, eine TM, aber wer spezial angefunden das bringt es nicht so und das war okay. Volltreffer, ich wollte schon sagen, So danke und schon wieder am Fall. War okay, ich habe hier er will sich als Teammitglied beweisen. So perfekt, das Ding levelt sich auch elektro so äh, raptor stimmt ja erde boden mein gott dürfte jetzt nicht so schwierig werden ne? hier ja schon natürlich dazu Aber kommt andere attacke du hast gegen ein wasser pokémon gekämpft vorhin jetzt eigentlich eine Elektroattacke einsetzen müssen du so, ich werde glaube ich trotzdem getroffen auch wenn ich mit Schaufel irgendwie in der Erde bin ne? aber mal mal gucken vergebt hier eine Erde wie so ein Bohrer der anderen Seite oh ich werde sogar nicht getroffen macht ja eigentlich Sinn ne? ich bin unter der Erde aber weil ich, ich habe irgendwie nicht erwartet dass das Spiel irgendwie so die die logik herauszieht und <lacht> das beachtet ho, ho, ho, mein pokémon meine pokémon haben sich so angestrengt aber bei dir hatten sie keine chance viel erfolg noch oh, oh, oh, oh. okay zeig mal und entwickelt sich aber was okay. hat sie zu zwollock entwickelt nicht schlecht, nicht schlecht. Äh, Spannt man ein aus den elastischen Haaren von Swolock gewobenen Teppich auf, kann man darauf hüpfen wie auf einem Trampolin. sagt bloß. Polizisten sollen früher auf pokémon geritten sein. Was? So. Man kann auch wieder raus. So, nächstes, irgendwann wird sich schnell entwickelt. so eine Einkampf am besten immer, glaube ich, gar keine Galapokémon mehr. Das haben wir schon gesehen. Das Haben wir auch schon gesehen? Also, weiß ich nicht von irgendwas, weil wir noch keinen Eintrag haben. Aber doch kommen Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesehen. Ne? Ähm. Bist du denn da? So, bitte überschütte mich jetzt nicht mit Katzen. Ich will eigentlich hier nur ganz kurz rein. Und gucken. Ach, da ist die Steinarena, glaube ich, ne? Was bist du für ein Teil? Wir kommen in der Stadt des Schnees. Wie dieser Ort heißt, halt, muss ich dir sicher nicht mehr sagen. Stadt des Schnees. Ich verstehe. Churchester. Eine Thermenstadt, die näher sich historische Gebäude an das nächste reiht. Ist ja nicht jede stadt bisher gewesen irgendwie ich kann mal sagen dass pokémon fühlen sich in ihren pokéball und ihren boxen pudel wohl okay Von mir machte daten gehört ich habe so viele kämpfe gesehen ich erkenne stark trainer pokémon auf einen blick du und der Pokémon kommen mal richtig groß raus als sagt sie fliegen wir immer durch die gegend da hat sich mein Kramo eine pause redlich verdient ich frage am anfang halt sogar alle pokémon in den boxen ich hoffe sie übernimmt sich nicht okay das ist auch so eine frage die irgendwie so offen stand für mich mm -hmm. uh, uh, uh, uh, uh. jetzt mal wenn ich hat irgendwie in die anime gehört habe sie mal so angehört wird irgendwie kurz vom sterben sein was wahrscheinlich gar nicht mal so falsch war irgendwie ne? so oh, kann ich eis von der kaufen geht ist besonders lecker weil man sie bei kaltem wetter ist irgendwie nicht Warm Wetter, was drehst du eigentlich? Ich würde gerne ein Gelatropo fangen, aber ich bin leider etwas zu alt, um im hohen Gras herumzuschleichen und Pokéball zu werfen. Müssen ein Gelatropo gegen meinen Joy-Test zu tauschen, das würde mich sehr glücklich machen. frage ich wohl einen anderen Trainer, weil also seine Hoffnung zerstört. Es gibt zwar Eisbogen, aber ich habe noch nie von Schneemann-Pokémon gehört. Schneemann-Pokémon? Nein, glaube ich die wassertemperatur ist auch heute wieder ideal kann dass pokémon gerne in diesen baden thermen jetzt geschneit hat kann man eis gar nicht mehr richtig sehen ja hagel genetzt, ne, wie auch immer diese fähigkeit noch um schneemantel glaube ich muss ich die ausweich erhöht beim hagel ich warte auf jemanden mein fm hält mit seinen Ultraschallwellen auch Ausschau sind toll, man muss sich wieder ums sauber machen noch um die um die Wäsche kümmern. Wir haben es geschafft, Tickets für die erste Reihe im Stadion zu bekommen. Manchmal liegt man da zwar eine Attacke, aber das macht es gerade so spannend. Was? Ja, wenn die sich so deiner Maxen nennen, ist das halt ein bisschen gefährlich. ganz ja auswählen, welchen der beiden Häuser von Hotel Iona nächtigen möchtest. Okay, kann okay. So, normalerweise warten noch bestimmt Trainer. So. Hotels oder so, ne? ich war auf meine Frau. Hm, eigentlich müsste man sagen, meine Frau lässt mich warten. Das ist allerdings nicht immer ratsam als beim Namen zu nennen. Ich hasse meine Frau. Hallöchen, das bedeutet, dass sich der Schuldige unter uns befindet. Action, äh, Wer bist du denn für mich hier gerade mitten in meinen Schlussfolgerungen. Also sterbe mich nicht. Okay. Wo ist mein pokémon hin ich glaube nur dass er mich schnell gehen lässt ja wir werden verdächtig kriminell zu sein Bist du auch hier um nicht verdächtigen zu lassen ich sollte mich wohl zunächst einmal vorstellen gestatten der name ist heims Meisterdetektiv. ich würde vom hotel angeheuert momentan bin ich in der dem täter eines abscheulichen verbrechens auf der spur die Anschuldigungen sind ernst jemand hat sämtliche bären gegessen die in der lobby auslagen habe die drei Personen, die sich zum Zeitpunkt in der Lobby aufgehalten haben, hier zusammengerufen. Aber eine Kombinationsgabe leidet darunter, dass man mich ständig jemand stört. Entschuldigung. Ja, bist du da? stören fried Ich nenne dich hiermit zu meinen Assistenten. Und die auch sagen, wir drei Verdächtigen auf? Ja, oh, ehrlich. Ich war mich, mal Pokémon steckt. Was? Die Bären? Ich habe sie nicht gegessen. Aber sag mal, hast du mein Pokémon gesehen? Das war ein Pokémon. Also, dieser Detektiv ist mir vielleicht einer. Ich habe zwar den Berg an Bären gesehen, aber mein Arzt hat gesagt, ich soll mich mit dem ber zurückhalten. Du kannst auch das bech in dieser absolute Geschichte mit hineingezogen werden. Was in glaube ich gab es eine riesige Menge Bären, die hätte ich nie im Leben alle essen können. Da ist der Übeltäter. Ah, da ist es ja, wo warst du denn? Hast du Bären im Mund? Spuck sie aus! Spuck sie aus! Sein Mund umklebt eine große Menge Beerensaft. Hehehe. Dem ich alle Aussagen gehört habe, kenne ich nur entschuldigen. er seht, da sind Sie, Frau Tänzerin. Was? Wieso denn nicht? Sie als Tänzerin bewegen sich viel und sind deshalb bestimmt immer hungrig. Ein klarer Beweis. Aller Irrtum ist ausgeschlossen, denn mein Verstand ist so scharf wie der laufstange eines Porrentas. <lacht> ja, Herr von Lauch dreht einfach nur den Kopf. Hä, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Sie sind doch ein Hochstapler. Wie bitte? Ich bin kein Hochstapler. Ich bin ein Meisterdetektiv. Der ist total inkompetent. Klär du die Sache auf. Ich bin schockiert. Denkst du auch etwa, dass ich die Schuldige bin? Nö. Wenigstens du, es. Denkst du etwa, ich bin der Täter? Gut, ich darf nämlich keine bären essen. Was? Ich soll der Täter sein? Du hast mir einen Schreck angehört. Ja. Din din. Was, Raffel ist der Täter? Impossible. Oh, er hat Recht, sein Mund ist ganz voll geschmiert. Ja, es hat ganz klar Beeren gefressen. Tatsächlich es ist völlig verklebt von saft Raff, Raff. Das anderes habe ich von meiner Assistenten auch nicht erwartet. Wir eine belohnt für das, dass du den Fall gelöst hast. Eine Großlinse. Macht die noch mal. nach ausgezeichnet? Ich bin überglücklich, wenn alle miteinander leben, sie wohl hey, stehen geblieben. Ja, ich weiß nicht warum, aber ich durfte ihn auch mal hinterher. Ein <lacht> ja, ja, großes, macht groß, den sie noch mal kenne ich das Item äh, Genauigkeit. Ach interessant. raff ich raff's nicht. Also, Fall mit dem Bären gelöst, also ich habe ordentlich ausgeschimpft. Gut so. züchtige das Teil. Ich meine, gib ihm Liebe. Ist doch genau das gleiche. Dieses innere helfen beim Reinmachen, Reide machen aus, aber anstelle von Trinkgeld freuen sie sich viel mehr darüber mit Müll gefüttert zu werden. Yay. Yeah. Hey kannst nicht mit dem Fahrrad fahren. Ich habe es nie gelernt. Ganz gerade nicht. Okay, ich wollte schon sagen. Ich habe es nie gelernt mit dem Fahrrad zu fahren hey, ein ninja Turtle. Bei dem Geräusch, wenn jemand mit einem Stück Kreide bei der Tafel kratz dreht sich mir der Magen um. Es ging fast so als würde die Kreide schreien. eben in diese Tieren. dann kannst du selber auch solche Geräusche verursachen. Kreideschrei. Ja, ja gerade voll hart gefäßt natürlich kreischrei ja ein kreischrei wenn so etwas mitten in der nacht auf den schlaf reist stößt man bestimmt kein gleich ein angstschrei aus vielleicht kommt ja auch kommt da auch der name ja deswegen habe ich gerade ein facebook so. was sind hier los denn sind eine starke waffe wenn ich jemand wenn ich jemanden beiden sehe werde ich sofort schwachen gebe nach bist du gerne in der lage eine solche attacke einzusetzen Weiß ich nicht. Täuscht beiden form spiel Ziel, stark zu denken Ich bin Rocker, meine Mucke, tja. Sie empfängt die ersten ein toffer und zu Tränen rührt sie meine Perle. Doch eins ist mir echt zuwider und zwar drehen auf meine Lieder. Äh. Neue Vanille Eis. Beim Team sind nur Pikachu, mit ihnen hol ich mir den Titel des Schems. <lacht> ah, nein. Okay, ein paar TMs bekommen hat. Lag was, doch was? Nee, vor der Lampe <lacht> Hab die oberen Teil der Lampe nicht gesehen. Wort gelbe dingen Gott, okay, haben wir hier ein bisschen was gemacht. Aber ich bin noch mein Körper entwickeln. Komm, wir fangen mal so ein Esni Joy Testo oder karadonis Ich glaube, die langen waren karadonis Hm. Kalten Städten braucht man einfach feuer pokémon Findest du nicht auch? Dank Thermopol ist es mir immer schön warm. Zu kalten Städten passen Eis pokémon einfach am besten, oder? So wie äh, Snomnom zum Beispiel. Ich glaube gerne noch den Rest der Stadt hier erkunden. Die sieht noch relativ groß aus. Wenn ich meine neue Frisur zulege, aktualisiere ich auch meine Liga karte Aber ich kann mich einfach nicht für eine Frisur entscheiden. Deshalb ändere ich die ganze Zeit alles hin und her. ich so kann je nach Person einen völlig unterschiedlichen Eindruck machen. Ja, wir beiden schon eine Boutique gesehen hat. Fand ich schon mal sehr gut. Und darum, darum, da wir sind überall noch von vier Türen. Ey. Okay, machen wir im nächsten Part. Und dann fangen wir auch das eine Viech im nächsten Part. würde Ich sagen, gut, aber weil nicht wir sind noch beschäftigt. Hier glaube ich, für nächstes mal bevor wir die Arena machen, wir müssen auch dieses Knapfen abgeben und so. Also ja, mal schauen, was ich im nächsten Part alles mache. Definitiv noch nicht die Arena, aber. Kommt noch, ne? In dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann teilt doch mal ein Like, ein Abo ein Kommentar. Das wird den Kanal sehr weit helfen. Und ich sehe euch da in der nächsten Folge wieder. Tschüss.